Generell haben wir einige Megatrends. Die, ne, die Megatrends sind äh, natürlich mehr Bio. Ja, es wird von der Politik halt gewollt, dass wir halt schon mehr nachhaltige, mehr Bioprodukte haben. Es ist aber auch ein sehr großer Trend äh, in Richtung Regionalität. Also das Begreifen, dass man äh, allein CO2-Vermeidung am besten betreiben kann, indem ich äh, einfach die Transportwege wegspare. Und wenn man halt die großen Städte, also in unserem Fall ist es ja Berlin, äh, sieht, äh, da haben wir Berlin in der Mitte von, also eigentlich umgeben von Brandenburg. Ähm, und da ist halt ein sehr, sehr großer, eine große Möglichkeit und es ist ein sehr, sehr großer Bedarf auch da, ähm, ja, Produkte aus der Region zu bekommen. Und dann haben wir genau diesen, diesen Kreis. Da ist eine Nachfrage von dieser großen Stadt Berlin, ja, das, was schwierig ist, ist eigentlich die Verarbeitung von Produkten. Wir brauchen die Verarbeiter. In Brandenburg gibt es, also kann man Roggen und Weizen so anbauen, Kartoffeln ist ein bisschen schwierig, aber wir brauchen die Verarbeiter. Und Brandenburg hat eher das, die Schwierigkeit, die Verarbeiter zu haben. Also wir brauchen diese Zwischenstufe. In Brandenburg zu finden ist eigentlich die Herausforderung. Der Nachfragemarkt in Berlin ist da. Das sind mehrere Stufen. Das eine ist, die eine ganz. Also es gibt eine Analytik, die, und die Mineralen Tafelwasserverordnungen gibt halt vor, was ist ein Tafelwasser, was ist ein Quellwasser, was ist ein Mineralwasser. Da gibt es halt diese analytische. Soll, also die analytischen äh, Ergebnisse, die man vorlegen muss, um zu sagen, das ist halt jetzt eine, welche Stufe erreiche ich denn so hoch für Mineralwasser. Wenn man sieht, dass diese Richtlinien aus, dem, aus den 80er Jahren kommen, ähm, kann man nur sagen, das ist eine sehr veraltete Verordnung, die halt viele Themen nicht mehr abdeckt, die man heute zum Beispiel in den Böden und auch im Wasser finden kann. Das heißt, die Biomineralwasserrichtlinien setzen in der Analytik nochmal obendrauf und erweitern ihren Katalog jährlich um die Themen, die man mittlerweile in den Böden und im Wasser findet. Das heißt, man hat eine sehr hohe Reinheitsgarantie, dass wirklich keine Rückstände menschgemachter Art halt im Wasser zu finden sind, also diese analytische Säule. Das zweite ist der Einsatz für den ökologischen Landbau dass man möglichst im Quelleinzugsgebiet, aber auch darüber hinaus, weil es, wie ich schon erklärt habe, ja schwer Landwirte halt einfach zu überzeugen, halt auf ökologischen Landbau umzustellen. Aber es ist die Aufgabe, sich für den Bioanbau einzusetzen, die Flächen zu generell zu erweitern, weil jeder ökologische Landbau ist ein Schritt dazu, Wasser gesund und sauber zu also Analytik, Es ist die Qualität, die, den Einsatz für den ökologischen Landbau, den wir halt leisten müssen. Es ist eine Aufklärungsarbeit, die wir zu leisten haben und das zusammen macht ein, eine sehr hohe Herausforderung dafür, dass man auch diesen Standard überhaupt erreichen kann. Die Ausgangslage war ja so, dass ähm, man überlegt hat, äh, also von Terra Naturkost, unserer Mutter, äh, wir brauchen ein regionales Mineralwasser. So, und ähm, wo bekommen wir das halt her? Ja Und da hat man gesehen, da ist ein Rheinsberg, da ist eine kleine Firma, die machen eine Handabfüllung, Mineralwasser, eine Handabfüllung. Ähm, und Dort hat man dann zuerst mal, es war 2012, zwei Jahre lang halt eine, eine Handelsmarke Wasser, also für Terra Naturkost abgefüllt. Unter deren Namen, damals hieß es noch Theodor, wie Theodor Fontane, das ist ja bei uns so die, die Gegend, Fontane-Gegend. Und Das war eine Handabfüllung Wasser. Und es war klar, man kam dort an Kapazitätsgrenze halt dran, also man konnte 200 Flaschen die Stunde halt abfüllen. Und auf der anderen Seite war Investitionsstau, es musste was passieren und so ist halt aus diesem Gedanken, wir haben hier ein eigenes Wasser und haben so eine kleine Marke da aufgebaut, was können wir machen und so ist dann die Firma aus zuerst mal einem kleinen Engagement, wo man gesagt hat, ja man steigt halt ein bisschen ein und hilft gesagt, das bringt so nicht, sondern hier muss eine komplett neue Anlage aufgestellt werden, neue Apfelanlage, es muss auch eine größere Bohrung gemacht werden. Und aus dem kleinen Vorhaben ist ein relativ großes Vorhaben halt geworden. Sprich, man hat die Firma dann halt auch gekauft, weil die Investitionen dann einfach sehr groß geworden sind. Und ja, und so hat man dann eine komplett neue Anlage dort aufgestellt. Und das war halt denn die Stunde Null, eine neue Apfelanlage. Ähm eigentlich noch keine nennenswerte Marke. Ne? Also die eine so ein bisschen in der Gastronomie, das war die Preußenquelle und dann gab es so Theodor halt als die Handelsmarke. Und so haben wir dann begonnen: Okay, was wollen wir denn? Und dann Schritt für Schritt. Also zuerst kam die technische Aufstellung, neue Apfelanlage. Dann hat man gesagt: So, jetzt müssen wir beginnen. Zuerst mal einen Standard einrichten, haben wir den IFS Standard, den International Food Standard halt ähm, zertifizieren lassen. Dann sind wir weiter, haben dann die haben an der Marke angesetzt und haben gesagt, wie kann denn eine zeitgemäße Marke aussehen und so sind wir halt Preußenquelle mit dem Handelsbereich bleibt natürlich direkt auch ganz deutlich gesagt, wofür stehen wir, also bleibt natürlich als Statement, bleibt natürlich aber auch als Aufforderung für alle, die es trinken, bleibt natürlich, ja. Dann haben wir sehr schnell die Biomineralwasserzertifizierung zertifizierung uns erarbeitet, was wir zum Glück mit unserem Wasser auch erreichen können, weil wenn die Analytik das nicht hergeben würde ja und unser Einsatz, wie wir zu, zu Bio halt stehen, auch nicht gegeben wäre, dann wäre das schwer geworden, haben wir erreicht. Dann haben wir uns die EMAS-Umwelt-Zertifizierung geholt, also zu sagen, wo also quasi andere Brille angezogen, das Unternehmen halt aus Umweltgesichtspunkten äh, zertifizieren lassen, mit auch Auflagen und Aufgaben, die dann halt zu erfüllen sind. Was aber irgendwo nie wirklich schwer war, weil wir das von Anfang an so aufgestellt haben. Also es war nicht so von wegen, oh, jetzt müssen wir das noch, oh, jetzt, müssen wir, sondern das sind Dinge, die so eine Selbstverständlichkeit halt waren. Es war nie eine Frage ähm, dass ich irgendwo Atomstrom einsetze. Das war nie eine Frage. Es war nie eine Frage, dass wir halt uns um CO2-Werte nicht kümmern wollen. Ja, also diese Zertifizierungen waren halt für uns in der Umsetzung schwierig, aber nicht vom, vom Sinn ja, und was wir halt erreichen wollen. Und der letzte Schritt war dann das Thema klimapositiv stellen, also wirklich sämtliche CO2-Werte, die wir nicht verhindern können, so zu berechnen, dass sie also wirklich bis zum Endverbraucher gerechnet werden. Und so denn eine Kompensation über Humusbildung erreichen, dass wir wirklich ein Unternehmen haben mit der Reihe, mit der Handelsreihe, die wirklich klimapositiv ist. Ich nehme mal zwei Märkte. Wir sind ja hauptsächlich im Biomarkt äh, unterwegs und dort hat der Kunde ja schon sehr hohe Qualitätserwartungen. Also er hat einen Anspruch, wenn er allein in den Biomarkt reingeht äh, und sagt, der Markt selbst hat hier eine Auswahl getroffen, dass ich hier generell nur gute Produkte finde. Also da geht er einfach mit einem sehr hohen Vertrauen rein und der Biomarkt hat auch sehr gute Wässer im Regal stehen, aber... Jeder hat irgendwo so seine Kategorie und das Thema regional, wir beschränken uns ja ganz bewusst auf die Region Berlin, gehen bis nach Hamburg, Erfurt, also diese östlichen, ostdeutschen Bundesländer und dann noch bis Hannover. Das ist so unser, unser Einzugsgebiet, das so konsequent, dass man sagt, ich habe ein regionales Produkt, ich habe ein regionales Biomineralwasser mit diesen Ansprüchen. Ich habe ein regionales und klimapositives Produkt und ich habe ein, ein Produkt, was nicht ein Wasser, was nicht von einem Konzern kommt, sondern es kommt wirklich aus der Naturkost, aus der Biobranche, mit all den Gedanken dahinter, mit 25 Mitarbeitern. Das ist das ist so einzigartig und wenn ich jetzt mal den Biomarkt verlasse und gehe halt in den sogenannten konventionellen Handel, Dort habe ich eine viel größere Palette. Dort sind zuerst mal alle Wässer blau. Die sind ja grün. Ja, also wir fallen schon allein im Regal halt auf. Und dort habe ich natürlich sämtliche internationalen Wässer. Ich stehe neben einer riesen Front von PET-Flaschen. Also es ist unfassbar, wie viel Plastik man dort im Regal halt findet. Und dort steht man dann mit der Botschaft, da ist ein Wasser, wir füllen ja ausschließlich in Glas, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also Mehrwegglas, kommt einem immer schon so als selbstverständlich vor und dort bieten wir einfach eine ganz klare Alternative. Klimapositiv, Biomineralwasser, Regional, Glas und in der Gastronomie ist es, haben wir das gleiche Wasser, aber natürlich ist die, die, die Kommunikation ist natürlich anders, also dort muss, muss man ja den den äh, Gastronomen überzeugen davon, dass das genau das Wasser für, für ihn ist, dass das genau das richtige Wasser ist. Ja, was nicht jeder hat, ja, was halt auch natürlich nicht quer durch Europa, was äh, und natürlich dann von, von der geschmacklichen Seite her ja, ein sehr, sehr neutrales Wasser ist, ein sehr weiches Wasser mit einem pH-Wert von 7,6, völlig großartig geeignet zu Essen und Wein, weil es einfach den, weil es den Geschmack wirklich auf Null runterfährt. Wenn ich ein salziges Wasser habe, dann fahre ich die Zunge nicht auf Null runter, sondern ich habe dann einfach so einen salzigen Geschmack immer noch im, im Mund. Und wenn ich Wein, einen schönen, runden Wein trinke und habe vorher ein salziges Wasser getrunken, dann brauche ich zuerst einmal einen Schluck Rotwein, um das Wasser zu neutralisieren und das ist irgendwo falsch rum. Ne?